Pronta? Okay. schon. <musik> Wir sind am Start bei der EMTB Challenge in Riva und jetzt dauert es noch so eine Viertelstunde. Dann geht es auch tatsächlich. los. Wir freuen uns schon, Wetter ist perfekt. Briefing läuft jetzt und hier sind noch wieder Teilnehmer vom E-Bike Camp in Kaltan. Hier gibt es jetzt die dauert. Hallo! 23! Die Petra, alle Jahre wieder! Und hier gibt es jetzt eben die Karte, der man nachfahren muss. Wir haben die Karte. Und suchen jetzt Orientierungspunkt 1. Da muss man ja immer die Orientierungspunkte suchen. Und dazwischen sind dann die Challenges, bei denen es auf Zeit und Technik geht. Ja, den Track könnt ihr natürlich dann bei uns auf Komoot finden, falls ihr die Runde nachfahren wollt. Damit ihr sie auch mal gesehen habt, das ist die Karte. Und hier den 1er Punkt suchen wir jetzt. Dann geht es weiter zum 2 Dann kommen auch hier die Stages. Das ist dann die S-Nummern. Und später, hier gibt es Essen, sind wir dann nachher mit Orientierungspunkt 10 wieder im Ziel. Juhu, Orientierungspunkt ja. 1 haben wir gefunden. Übrigens, zwischen den Orientierungspunkten ist ja egal, was man macht. Hauptsache man kommt da an und man radelt. Ich glaube, wir sind ein bisschen off-track. Aber wir haben halt gigantische Aussicht. Und es geht auch steil hoch. Steil, ja. Uh. im Blick, Olivenhaine, wir mittendrin mega schön schon wieder also echt saugut yes wir sind auf dem richtigen weg und wieder der blick über den see um akku rum ist man zwar nicht so hoch um aber man hat trotzdem immer wieder einen genialen ausblick und für die mtb challenge ist es echt eine schöne region finde ich so, jetzt sind wir hier bei stage 1 angekommen das ist gleich mal eine downhill stage oh ja sieht aber aus wie wenn es mit uphill losgehen würde Ah, das ist aber eine Uphill. Ha? Komisch, das ist dann mit Downhill angeschrieben. ist ja voll kacke. So. Aber das stand auch mit Downhill angeschrieben, kann das sein? Okay. Das ist ja gemein! Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Okay, ihr merkt, man muss auf alles vorbereitet sein. Da stand Downhill, geht aber hoch. Damn! Im Nachhinein betrachtet stand da ab in Downhill-Strecke. Ich habe aber wirklich nur Downhill gelesen, Nicht genießt gleich. Wir waren relativ im Stress da hinter uns eine große Gruppe kam und wir halt niemanden aufhalten wollten. Manchmal lohnt es sich da ein bisschen genauer die Karte anzuschauen, weil dann hätte man gesehen, was einen erwartet. Und ich war krank, würde ich behaupten. Mist! Weil das wäre machbar gewesen, aber halt mit dem richtigen Gang und so. Ja, wie ihr seht, ich habe mich dann von Anfang an ordentlich geärgert, weil das war natürlich sehr, sehr doof. Aber eigener Fehler, ja, vielleicht dazu kann passieren. Schade halt, weil man ja nicht so oft bei so einem Rennen mitmacht, wenn man dann gleich die erste Stage verkackt. Aber bleibt dran, weil es kommen noch richtig gute Sachen. Und in Summe hat es natürlich trotzdem mega viel Spaß gemacht. So, Stage 1 ist hinter uns. Allerdings ein bisschen schade. Auf der großen Tafel stand ja nur Downhill. Downhill. Es ging aber mit No-Feed-Zone erstmal in den Uphill. Und wenn man die kleine, also die Karte, die man quasi dabei hat, angeschaut hätte, hätte man es wissen können. Haben wir natürlich nicht gemacht. Sind wir selber schuld, aber man ärgert sich halt dann, weil man kann es ja nicht wieder rückgängig machen. Orientierungspunkt? Zwei. Wenigstens etwas. Dann checken wir es natürlich besser ab. B heißt No-Feed. Es geht wieder up and down. Ich glaube, jetzt haben wir es dann verstanden. Verdammt. Ja. Ärgerlich. Ärgerlich. <lacht> Lasst euch nicht täuschen, ich habe die Sektionen in den Stages ein bisschen gekürzt, damit es nicht langweilig wird und der Abhill sieht noch einiges flacher aus, als er tatsächlich war. Also man muss schon ein bisschen schuften, ihr merkt dann auch, ich schnaufe ganz schön, wenn es in den Downhill-Part geht und das ist natürlich die Schuld. Der Blick über den See ist einfach so gut. Einmal ist man allein unterwegs und dann fährt man immer mal wieder auf andere Biker auf. Ja, jetzt ist schon ein bisschen mehr los, das ist jetzt alles die Schlange für Stage äh, müsste lügen. Zwei glaube ich, eins. Na ja, Egal, eins. Und wir fahren jetzt zur Dreier. Orientierungspunkt Nummer drei, gerade eingescannt. Mit Pickelpause. Ja, aber nicht von uns. Nicht von uns. Die Schweizer haben das als Klo für ja. sich erkannt. Das ist ein bisschen seltsam, direkt Sie neben ich. dem Punkt. Zwar wird spannend, da steht jetzt ausnahmsweise mal nichts von Uphill. Mal schauen, ob wir einen finden werden. Ja, ja. Na, Spaß. Wir haben das einfach verschlafen bei der ersten Jetzt ärgern wir uns halt. Ansonsten ist es echt, echt geil bisher. Haben auch einen fetten Grinser im Gesicht. Okay, es geht los. schicke ich euch mit Nico mit. Wir hatten natürlich beide die Kamera rum und es gibt einen Wechsel immer mal wieder zwischen. den beiden. auch interessant. Bleibt für euch. Ach, das ist dann wahrscheinlich diese Zeit-Corner. Fast Crash, alles dran. Ja, das wird zum Glück ah. jetzt Augen auf. Auf der linken Seite steht der Fotograf. Mit dem Wir wissen aber noch nicht, wo die Bilder sind. ich bin rutschig. Also man darf sich nicht zu sehr spielen, weil es so trocken ist, aber eher ja, schöne Trails. Auf jeden Fall super schön. Hier bin ich jetzt. Yes. diesmal war es glaube ich gleich nur, weil es zu so schön ist. Ich kann nicht stoppen, es macht einfach so viel Spaß. Sorry Nico, ich habe leider kein Video von Stage 3 von dir gemacht. Mir ist mir nicht böse. war super schön. Gar nicht so einfach hier, aber eben mega schön. Es ist aber auch nicht mehr in der Wertung drin. Also hier ist kein Zeitdruck, aber eben Mord Gaudi. Also das taugt mir. Wir sind wieder auf der Suche nach dem Orientierungspunkt. Diesmal haben wir uns den, äh, vorgenommen, den nicht auszulassen. Hoffen wir, es klappt. Sonst haben wir zehn andere hinter uns, die uns auch folgen. Die dann ja. auch den Passen. Diesmal machen wir es besser. Also die Strecke ist nicht gleich wie beim letzten Mal, aber ähnlich. Also die Trails sind anders, die Orientierungspunkte auch ein bisschen. Der hier ist allerdings... Nein! Nicht gleich, der ist auch nicht gleich. Verdammt! Am Parkplatz diesmal, aber trotzdem hier. Du, du. Also viel Spaß noch. Jetzt so eine Transferstrecke zwischen den Stages und den Orientierungspunkten. Damit ihr die auch mal ein bisschen seht. Die sind zum Teil auch wirklich super schön. machbar. Spaß. Ha, Orientierungspunkt Nummer 5. Also, man denkt immer, man wäre nicht im Stress, aber man ist im Stress. Puh, wenn man sich nicht anstehen will, muss man sich beeilen. Diesmal habe ich extra gefragt, ob es mit rauf oder runter anfängt. Dann sagt er mit: Abhill geht aber runter verzweifle ich ein bisschen, aber ist ja für alle gleich. Von den her würde ich einfach mal überhaupt nicht. stelle mich ein bisschen blöd an. Scheiße. sobald man sich selber loben will, macht man einen Fehler. So, jetzt kommt hier der Short Downhill. Willst du noch pumpen? Ja. Nico muss pumpen. Tubeless ist der Traum, hat er mir gesagt. Wir bestätigen das noch nicht. Ich habe gestern zu, wenig Luft raus, äh, zu viel Luft rausgelassen. Ja, ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Ja. Und damit ging es dann auch tatsächlich ab auf Stage 5, den Short Downhill. Und der war auch. So. Gut, gut, ich Wow, oh, brocky, brocky. War doch schön. Uh. Ja, wir gleich sehen was passiert. Läuft schon. Und jetzt kommt das Treffen Number Nummer uh. 6. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Das ist jetzt wieder Transferstrecke zwischen Orientierungspunkt 6 und 7 und dann kommt schon die Essensstation, also uh, das war jetzt für meinen Geschmack schon wieder fast zu schnell vorbei, es macht super viel Spaß, versteht es nicht falsch, aber gerade weil es so viel Spaß macht, da will man mehr und mehr und uh, ja, dann ist es irgendwie schade, wenn es dann schon wieder fast rum ist, aber Orientierungspunkte müssen wir noch 7, 8, 9 und 10 sammeln, also noch 4 Stück. Ah, Nummer 7, die letzte vorm Essen, soweit ich weiß. Ja, 10. Also drei brauchen wir schon noch. Aber dazu schön gibt's Manchare. Hört ihr den Sound? Ein guter. Ich geht hier eben den Radweg entlang, ziemlich idyllisch, bis nach Arco zurück. wir haben die EMTB Challenge fast geschafft. Jetzt geht's zum Mittagessen. Ich schalte mal den Turbo ein und du so? Die Burg von Arco liegt vor uns. Mach nochmal. Eieiei. Ich feiere das ja nicht so, aber einer von den Zuschauern hat letztes Mal auch drunter geschrieben: er feiert, dass Nico sich wie ein 15-Jähriger benimmt. Voll süß hier der Weg durch. Hunger. Schaut mal die Burg. Mal die Burg. <lacht> Hallo, ich bin die Petra und wer seid ihr? Der Weg hier gehört vermutlich zu der Radwegerweiterung rund um den Gardasee. Sieht richtig der Gardasee ist auf. da vorne. Hier ist doch kein Gardasee. Der schaut aber genauso aus wie ja. der nach Limone. Jetzt gibt es auch schon das Essen so gut. Einmal amatriciana und einmal Polonese. Mhm. Uh. Gefressen geht es für uns weiter. Jetzt fehlt noch Orientierungspunkt 8, 9 Wo und ist der? Kaffeechall, oder? Ja, Kaffeechall Kaffee brauchen wir jetzt tatsächlich auch noch. Ich bin ganz schön voll gefressen. Pasta-Konsum erhöht das Sehvermögen, wie es aussieht. Ah ja, aber oh, das haben wir natürlich leider nicht gefilmt. Über das Tennisstadion oder halt aus dem Tennisplatz raus ist der Ball gekommen und Nico hat ihn tatsächlich gefangen. Gefangen? Bringt Glück, glaube ich. Nicht dem Tennisspieler, der ihn rausgeschossen hat. <lacht> Uh. Orientierungspunkt die, die, die, die, Nummer 9, der vorletzte. Was ist Nummer 9? Ja. Auf dem Radweg entlang geht es wieder zurück nach Riva. Jetzt fahren wir gerade so um den Brione rum, durch die Weinfelder. Das sieht auch sehr cool aus. Das sind keine Erdbeerfelder. Nein, das sind keine Erdbeerfelder. So. Und der Wetter hat zugemacht, aber es ist noch immer fein. Bis jetzt kein Niederschlag. Also.. War genial. Alle guten Dinge sind 10. Wir haben es geschafft. Jetzt muss man nur noch das Ziel finden. <lacht> Juhu! Hier geht es ja um nichts. Weil wir haben schon alle Pünktchen gesammelt und die schnellen Stages sind schon rum. Jetzt heißt es nur noch ankommen. Deswegen wundert euch nicht. Oh, oh, oh. Nico hat eh schon wieder fast verkackt, warum wir gerade langsam einrollen. Aber wisst ihr, was das Geile ist? Was, was, was? Was ist hier durch, durch, durch, durch. Ja, hier, natürlich hier. Ja, ja. Wir sind ah. einer der ersten, weil die anderen noch beim Mittagessen sind. Das stimmt. Um. Oh. Hi. Prost. Juhu, cheers. Für uns geht es jetzt nochmal einen Sprung über das Festivalgelände. Ja. Ganz schön was los hier. Hey. Einfach vom Festival. Schaut mal, bei den Mädels. Diesmal habe ich den zweiten Platz geschafft. Und das ist die Siegerin. Wie heißt es? Melody. Hallo. Melody. Aus? Woher kommt es? Österreich. Tirol. Tirol. Tirol. Das passt doch perfekt. Ich würde noch mal ganz herzlich. Ja, gratuliere. Bist du nächsten Mal wieder dabei? Ja, sicher Auf jeden Fall. Das war es dann auch schon wieder von der EMTB challenge aber wir haben noch weitere Videos aus Rieber für euch gedreht. Einmal Vorstellungen von Neuheiten, falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt rein. Und einmal, wie man schwergängige Reifen montieren und demontieren kann. Das ist sicher auch super interessant, nämlich mit Tipps direkt vom Profi.